warum zögert die politik in einem teil zögert die politik nicht sie zögert nicht bei dem erhalt der ursachen des fluchtes jeder weiß hatte ich auch vorhin erklärt die flucht hat ursachen das zwingen unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Gruppierungen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Völker zusammenzuleben. Und die Mittel dieses Zwanges sind diktatorische Regierungen, Völkermord, Massenmord, Gefängnisse, Vernichtung von Kulturen. Das sind die Ursachen für die Flucht. Und was macht die Politik, statt die Ursachen zu bekämpfen? Sie macht alles ohne Zögern, um diese Ursachen zu lassen, im Gegenteil, zu unterstützen. Der Türkenstaat hat 3600 Dörfern den Erdboden gleichgemacht, hat sechs Städte. Denn Erdboden gleichgemacht, historische Städte, Nusaybin, eine Wiege der zweiten Entstehung des christlichen Glaubens. Sur Ahmad, mehrere tausend Jahre alt, sind alle dem Oden gleichgemacht worden. Und hier hat die Politik nicht gezögert, die Ursachen zu behalten. Sie hat gezögert, die Ursachen zu bekämpfen, im Gegenteil. Sie hat dem Türkenstaat nicht gesagt, stopp, sondern hat gesagt, da kriegst du jetzt 6 Milliarden Euro. Du kriegst zu den 12.000 Panzer, die du hast, noch 1.000 mehr. Also die, der, die Politik hat es noch belohnt, wer diese Ursachen aufrechterhält. Sie hat gezögert. Sie zögert immer noch bei der Bekämpfung der Ursachen des Konfliktes. Ich habe zu Beginn einen schönen Satz von Frau Merkel, unserer Kanzlerin gehört, wir schaffen es. Das war ein toller Satz. Ich habe es so verstanden, diese Botschaft, wir schaffen es, ist an den Türkenstaat gerichtet. Weil der Türkenstaat hat gedroht, mit mehreren Millionen Flüchtlingen nach Deutschland zu schicken. Und sie sagt, wir schaffen es. Das heißt, mach was du willst. Da war der erste Warnzeichen Richtung Massenmörder und Diktatoren und Kulturzerstörer, indem man sagt, mach was du willst, wir schaffen es. Stattdessen hat sie einen Deal eingegangen danach mit ihm. Und dieses Deal ist tödlich. Für uns allen. Für die deutsche Kultur. Die in den Flucht vertrieben werden. Da fehlt es mir an Ursachenbekämpfung. Wir von der ich tendiere immer für Hilfe vor Ort. Seit 20 Jahren bin ich in, in medizinische Hilfe in Kriegsgebieten, in Katastrophengebieten engagiert. Ich sehe meine Aufgabe, immer noch vor Ort zu helfen, den Menschen vor Ort Perspektive zu geben. Aber da musst du auch die Ursachen bekämpfen. Diese Ursachen werden noch von unserer Politik aufrechterhalten. Selbst jeder Versuch, in Richtung Frieden und Gerechtigkeit zu schreiten, werden in keinem unterdrückt. Allein die Kurden im Irak, allein der Fakt, ein Referendum zu Selbstbestimmungsrecht durchzuführen, war tödlich. Aber ist es nicht pervers, wenn England für Schottland diesem Recht zugestimmt hat, aber für die Kurden versagt im Irak? Es ist es nicht pervers, wenn unser Präsident Dr. Frank Steinmeier sagt, die Kurden haben kein Recht auf Referendum zu stellen? Wie willst du die Ursache bekämpfen der Flucht? Das sind die Ursachen. Die Leute fliehen nicht, weil sie kein Essen haben. Wir müssen eins noch bemerken. Der Nahost seit 1906 bis heute ist permanent im Krieg. Permanent. Iran, Irak, Syrien, Libanon, Türkei. Permanent im Krieg. Aber haben Sie von einer Hungernot gehört? Nein. Die Ursache des Krieges nicht wegen Hunger, sondern die Ursache des Fluchtes wegen fehlender Gerechtigkeit und die falsche Ordnung der Weltkarte nach Ost